Ja, fahr fahre jetzt weiter zur herz so, Herzsprung. Google die gerade, dass die Brücke eventuell geschlossen ist heute. Aber das habe ich ja schon gelesen. Über die Brücke fährt heute keiner. Aber ich will ja auch nicht drüber fahren. Möchten Sie mal drüber fliegen. Aber wir fahren erstmal hin. Bin ich drei Stunden unterwegs. Über Landstraße fahre ich, keine Autobahn. Ja hallo wieder mal oder sollte ich sagen wandern? Da ich auch schon mal als Nazi bezichtigt wurde in einem meiner in einen Kommentar meiner Videos obwohl ich eigentlich nie was in die Richtung gesagt habe aber muss man doch doch was dran sein. Ich gehe nämlich gerne wandern. Wer wandert ist Nazi. Habe ich gerade einen Facebook-Artikel gelesen. Ich muss damit leben, dass ich Nazi bin. Nützt ja nichts. Hier in der Nähe von Herzsprung in der Prignitz. Auch hier bin ich wieder wie in Thiemendorf auf eine alte Brücke gestoßen, die einfach so dasteht, ohne Anschluss an eine Straße oder Autobahn. Es gibt einige Brücken dieser Art in Deutschland, man nennt sie So-Da-Brücke, weil sie einfach so dasteht. Diese hier entstand bei dem Bau der Reichsautobahn nach Hamburg irgendwann in den 1930er Jahren. Das genaue Datum konnte ich leider nirgends online finden. Das erfordert dann doch mehr Zeit für eine Vorortrecherche in Bibliotheken und Archiven. Der Bau der Reichsautobahn wurde schon seit den 1920er Jahren ins Auge gefasst und mit der Eröffnung der AWOS Automobilverkehrs- und Übungsstraße in Berlin im Jahr 1921 gab es die erste ausschließlich für Autos genutzte Straße. Der Bau der geplanten Strecke Hamburg-Berlin, auf der wir uns hier befinden, wurde ca. 1939 begonnen. Achtung, Achtung, es übergibt jetzt der Vorsitzende des Vorstandes der Reichsautobahnen, Dr. Dortmüller dem Führer einen Spaten. Deutsche Arbeiter an das Werk! Ein! Ein! Ein! Ein! Ein! Im ganzen Reich wird heute mit größtem Einsatz am Bau der Straßen Adolf Hitlers gearbeitet. Schon sind von den im ersten Ausbau geplanten 7.000 Kilometer Autobahnen 2.000 Kilometer im Bau, größere Teile davon bereits fertiggestellt und dem Verkehr übergeben. Einem Verkehr, der sich mit der beträchtlichen Zunahme der Fahrzeuge, mit der Steigerung ihrer Geschwindigkeit und der Erhöhung der Betriebslasten außerordentlich schnell entwickelt hat und weiterentwickeln wird. Entgegen vielen Behauptungen, wurden die Autobahnen nicht von den Nationalsozialisten erfunden, aber sie ließen sich natürlich gut vermarkten und das brachte der NSDAP viele Pluspunkte im Volk. Es wurden, wie auch heute noch beim Straßenbau, zuerst die Brücken gebaut. Als diese hier fertig war, waren vor allem durch den Krieg keine Arbeitskräfte und kaum Material zur Verfügung. Somit geriet der Bau der Reichsautobahn in Stocken. Im Jahr 1942 wurde dann deutschlandweit der Autobahnbau komplett eingestellt. Dadurch, dass Deutschland nach dem Krieg geteilt war, war eine Autobahn von Berlin nach Hamburg nicht notwendig. In den 1970er Jahren wurde dann überlegt, eine Autobahn von Berlin nach Rostock zu bauen. Bei der Planung hielt man sich an die alten Pläne von 1939, allerdings wurde zwischenzeitlich bei Wittstock ein Truppenübungsplatz durch die Sowjetarmee angelegt. Es wurden hier vorrangig Bombenabwürfe geübt, das sogenannte Bombodrom. Deshalb wich die Straßenführung hier ab und die Brücke, die hier zwischen den Feldern nie jemanden gestört hat, Blieb weiter ungenutzt stehen. Von westdeutscher Seite kam dann der Vorschlag, um vor allem Westberlin besser an die BRD anzubinden, die Autobahn nach Hamburg weiterzubauen. Man einigte sich auf einen Betrag von 1,2 Millionen DM, der für die 100 Kilometer Autobahn an die DDR zu zahlen war. Die Streckenführung der Reichsautobahn. Basierte damals weniger auf Wirtschaftlichkeit. Es sollte eine Trasse geschaffen werden, die dem Benutzer die Schönheit Deutschlands zeigt. Auf hohen Dämmen sind Richtplanken angebracht. Der Autofahrer wird oft auch Strecken vorfinden, bei denen die Fahrbahnen am Hange gestaffelt sind. Hierdurch wird ein freier Ausblick für beide Fahrbahnen erreicht. Kennzeichen für die neuen Straßen ist aber nicht nur ihre Anpassung an das Gelände und die gefällige Einfügung in die Natur, sondern auch ihre Anlage selbst. Wenn die Linienführung es erlaubt, lässt man schöne Bäume stehen. An anderer Stelle verbreiterte man sogar den Mittelstreifen, um dem wuchtig und breit ausladenden Baume seine Lebensmöglichkeit zu erhalten. So wurde die Strecke oft in einem anderen Bogen als notwendig geplant, um den Benutzern die Schönheit des Deutschen Reiches zu zeigen. Es sollten Symbole für die Beständigkeit und Monumentalität des tausendjährigen Reiches werden. Ja, hier stehe ich ja eigentlich super. Ich werde hier heute gleich die Nacht verbringen. Und dann morgen Richtung Heimfahren. So, und hier gibt's Kartoffeln? Wahrscheinlich sind die nicht der EU-Norm entsprechend. Beziehungsweise, ich kann mir nicht vorstellen, warum die hier die Kartoffeln entsorgen. Die liegen schon ein bisschen länger. Die sehen ziemlich frisch aus hier. Nee, die sind nur noch alt. Nee, die sind noch alt. Die liegen auch schon mindestens ein halbes Jahr ich nehme mal eine mit gucken wir mal wie die aussehen aber ich habe eigentlich genug zu essen da ich brauche mir keine Kotterschild machen heute so Polizei haben sie einen Toten gefunden ja, die Kartoffeln. Ja, ich habe gerade die Kartoffeln angeschnitten. Sie sehen eigentlich gut aus. Noch Noch nie zu so papsch. Leicht pappisch sind sie schon. Tja, aus was für Gründen werden die hier entzogen. Hier kamen gerade zwei Autos an. Mit... Insgesamt bestimmt 10, zwölf Leuten Familien, und stiegen, stieg dann einer aus, kam zu mir rüber. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera mit drauf ist, da hat sich jedenfalls bei mir entschuldigt. Wir, die die stören, uns, stören mich nicht lange hier, oder so, und äh, wollen bloß mal die Brücke besichtigen und ein paar Schießübungen machen. Hat sich vorgestellt, wir sind die Jäger hier. Ja. Aber ich hatte ja sowieso also schon zusammengepackt. Ich war ja sowieso schon am suchen. Er ja, hat mir angeboten, ich kann auch mit schießen, aber habe ich jetzt nie gewartet. Oder wollte ich jetzt nie noch. Ich habe ja schon mal scharf geschossen. Während meiner ganzen Armeezeit habe ich zweimal scharf geschossen. Ne, dreimal. Ja, eigentlich komisch, dass ich noch nie mehr Kästchen gibt zu den Brücken. Zu der hier nie. Und die andere bei Gürtelz da auch nie. bietet sich ja geradezu an als Versteck für den Cache. Ist ein interessanter, alter Ort. Und man kann auf der Brücke oder auch in der Umgebung hast du viele Sachen, wo du was verstecken kannst. Wir fahren hier übrigens auf der B5. Das war, bevor sie die Autobahn gebaut haben, die einzige Transitstrecke, zwischen Berlin und Hamburg. Ja, die einzige. Man hätte geradeaus über Braunschweig fahren können. Jetzt machen wir einfach Pause. Aber machst du die hier? Erstmal nach dem Cache gucken. Ich glaube, hier gibt es den, weil hier stand so eine Säule. Ist ja theoretisch auch ein. Nee, echt nicht. Also ich habe ja da vorne eine Pause machen wollen. Und glaube ich mal geguckt, hier gibt es einen Cache in der Nähe. Und der ist ja am Bahnhof, das war noch eine ganze, eine kleine Stückel weg. Da bin ich jetzt mal hergefahren, Und wenn ich nicht bereit habe, nee, das habe ich im Rucksack. Friesack, Klammermark. Das Bahnhofsgebäude steht seit, also hinter mir ist das Bahnhofsgebäude, das können wir uns dann auch mal angucken, Die Deutsche Bahn hat mir eine Tür aufgelassen. Das Bahnhofsgebäude steht seit 1995 unter Denkmalschutz, wird aktuell nicht mehr genutzt und ist im Besitz der Deutschen Bahn AG. Der Bahnhof Friesack liegt ca. zweieinhalb Kilometer vom Ortszentrum Friesack entfernt. Er liegt an der Bahnstrecke Berlin-Hamburg und wird durch den RE2 Wismar wittenberge Cottbus stündlich angefahren. Der Bahnhof wurde zwischen 1844 und 1846 zusammen mit der Eisenbahnstrecke Berlin-Hamburg erbaut. Das entstandene Bahnhofsgebäude wurde im Stil des Klassizismus errichtet. Die Größe eines Bahnhofsgebäudes wurde damals der Größe und Bedeutung des Ortes, Klammer Friesag, angepasst. Die Ratsherren von Friesag befürchteten Belästigungen durch Lärm und Qualm. Sie ließen deshalb den Bahnhof relativ weit weg vom Ort erbauen. Das Bahnhofsgebäude wurde aufgrund von Platzmangel im Jahr 1878 erweitert und im Jahr 1905 um einen Stellwerksanbau an einer Ecke ergänzt. Sehen wir dann vielleicht noch. Kurz vor Freitag von Berlin aus gesehen, am Streckenkilometer 52 wurde am 11. Mai 1936 von der Schnellfahrdampflokomotive 05002 ein neuer Geschwindigkeitsweltrekord für Dampflokomotiven von 200,4 kmh aufgestellt. So, das ist alles jetzt hier zum Cash. Laut links ist er 120 Meter hier rüber. Das dürfte auf der anderen Seite von den Gleisen sein. Denn ob man hier rüberkommt oder ob man da noch woanders hinfahren muss. Gucken wir mal. Wohnung gewesen dann pro Etage. Hier war die Wohnungstür. Und wir haben da drüben eine Küche und hier auch eine. Die Erdlohrein Natürlich Corona-mäßig schon dort, das Papier. Oh, geil, so die alten Böden, das finde ich immer gut. überall Wäscheleine und Haken hoch. Hier hängt sogar noch die Wäscheleine. Deutschbahn-Fahrdienstvorschrift. So, Zeitung von 1994. Foto allgemeiner auch von 1994, Bildzeitung von 1994. Welchen Art Tagebuch haben die hier geschrieben? 1995. Sie ist im Ratskeller vom 6. November eingetragen. 8. November 1995. Danek hat Geburtstag. Das sind gleich noch zukünftige Termine. Und weiter vorne steht hier, was sie gemacht haben. Das war eine Frau, wie ich es aussieht, die war mit einer Heiko verheiratet. Ah, die Farbdürchen haben wir hergestellt bei uns im Betrieb, wo ich gewesen bin. Polypack. Gute west antenne Hochkant steht die normalerweise nie. Der Deckel klebt fest, sonst hätte ich ihn zugemacht, dass das nie weiter nass wird hier drin, wenn es regnet. Der Ruhig bitte entfernen. Tür zu. Ich vermute mal, hier wird Warmwasserbeuter drin gewesen sein. Er hat dort tatsächlich auch wenig gemacht. Ich für dich. Die andere Hälfte war wie, wie es aussieht, nur durch den Boden oder durch den Keller zu erreichen. Zu also den Cache müssen wir auf die andere Seite der Band leisen. Also hast du von vorne die kleine Schauderhalle. Haben wir von drinnen gesehen, das war nie allzu groß. Das Cash muss von der Straße aus zu sein. Je suis nous Nicht unbedingt das bisschen hoch das da habe ich heute nie unbedingt lust 99% oder den Wurzeln von dem Baum hier, aber da verzichte ich heute Und wo jetzt überall die Schilder stehen hier, don't drive and drink oder spielen nie am Handy während der Fahrt und die ganzen Tag auf der Autobahn. Da standen dann immer so die großen Plakate, Brandenburg soll besser fahren. Wie irgendwo, so nach dem Motto, irgendwann wird das mal was. Aber rechnet nicht mehr damit so ungefähr. So kam das immer rüber. Also das war dann auch lange. Die Autobahn ist so wirklich, du kamst schon von Dresden, hinten raus ja, hinter, hinter Tindorf oder wo das das ist, vor dran. Und mit einmal und brandenburg, da ist das auch. Fahren hier am Rande von Brandenburg an der Havel. Grätssee, Gatsee, was will ich schon ich sehen. Hatte ich mir mein ursprünglich einen Platz rausgesucht. Aber das ist mehr so ein großer Wanderparkplatz und auch stark frequentiert. Brandenburg ist ja doch eine bisschen größere Stadt. Da will ich mir jetzt bloß den Cash und weiter. Kein Der Kaum stehe ich hier zwei Minuten still, müsste von Mücken angefallen, ohne Ende. Das war gerade ein bisschen müde. Aber nicht, kurz, jetzt geht weiter. Ja, kaum mal zwei Minuten im Busch gewesen. Und schon bin ich zerstochen wie hier. Und ganz schön aggressiv da, die Viecher.